Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau.